Und es ist mir jetzt äh, ein Vergnügen, ähm, die ersten drei Projekte ähm, aus unserer Ausstellung hier anzukündigen. Die Ausstellung hinteren Teil des Raumes hat unterschiedliche Projekte. Es gibt aber sechs, die sind mit so einem ja, Flyer Fahne äh, äh, mit einem Schild erkenntlich. Äh, und das sind sechs Projekte, die über den Prototype Fund Open Hardware gefördert wurden und die sich hier heute auch ein bisschen eingehender vorstellen werden. Wir machen das jetzt so, die erste Runde sind drei Projekte hintereinander weg. Ich werde sie einmal auch gleich äh, kurz ankündigen. Und dann haben wir wieder die Möglichkeit, mit den Projekten hier auf der Bühne noch mal in den Austausch zu kommen. Und ich würde euch bitten, einfach weiterhin hier über den QR-Code und das Tweetback, vielleicht schon während die Projekte sich vorstellen, einfach eure Kommentare oder Fragen mit einzugeben. Gerne auch, ihr helft mir, wenn ihr sozusagen das Projekt oder die Person, die ihr ansprechen möchtet, da schon vorne in eurem Kommentar oder in der Frage erwähnt, dann ist es leichter, das im Nachgang so sehr direkt zu adressieren. Also, wir steigen jetzt ein, hier mit äh, dem Fokus von den Projekten einmal offene Infrastrukturen für die Zivilgesellschaft und wir haben hier drei Projekte, die sich kurz vorstellen. Einmal Heißdampf für mobile Küchen mit André Riesler, einmal mit dem Laser for DIY, niedrigschwellig Platinen erstellen mit Andreas Carla und durch das Open Micro Lab Pilze erforschen und Produzieren mit Felix, Felix Marten. Und ich freue mich jetzt als allererstes, André direkt auf der Bühne begrüßen zu können. Wir freuen uns auf deinen Impuls. Hallo. Scheint an zu sein. So, ähm, portabler Heißdampfgeschirrspüler ist der Name, der es denn geworden ist für unser Projekt. Ich ähm, habe über im Verlauf des G Projektes auch ein paar äh, neue Erkenntnisse gewonnen, zum Beispiel dass, dass ein äh, Geschirrspüler, der erste Geschirrspüler 1886 ähm, äh, entwickelt wurde, und zwar von der äh, Frau Josephine Cochrane in den USA. Ähm, es war dann so, dass sie letztendlich ein Pro Problem erkannt hat für sich. Sie war wohlhabend und äh, hatte Bedienstete und die haben oft ähm, Geschirr fallen lassen und das hat ihr äh, nicht gefallen. Dann hat sie angefangen selbst abzuwaschen, das wurde zu viel und dann hat sie eben ähm, gedacht, das muss auch besser gehen und hat dann einen einfachen Geschirrspieler entwickelt mit Hilfe eines ähm, Mechanikers. Genau, mm, auch für mich gab es ein, ein Problem, weshalb ich mich mit äh, Geschirrspülern auseinandergesetzt habe. Ich bin äh, Teil von einem ähm, Küchenkollektiv, von einem mobilen Küchenkollektiv. Ähm, hier wurde gerade gesagt, dass äh, das äh, Open-Hardware-Arbeit ist politische Arbeit. Ist, äh, was äh, unsere, Unser Küchenkollektiv macht auch politische Arbeit. Wir äh, kochen für Veranstaltungen, bei, die eher mit, mit vielen Menschen zu tun haben, die ähm, zivilgesellschaftliche Prozesse unterstützen, die äh, unterstützen da, wo Not ist. Ähm, diese Küchen sind dann auf Festivals oder äh, äh, in, in Camps. Genau. Ich hatte so eine Art selbst so eine Art Erweckungserlebnis. Wir sind, ich bin auch äh, äh, äh, mit verschiedenen anderen Gruppen unterwegs, die, die äh, miteinander vernetzt sind. Und ich war beim, bei der Klimakonferenz in Madrid 2019. Wir haben gekocht für den äh, äh, so Sozialkongress, der parallel zum offiziellen Teil stattfand. Und da ist hier eine Situation auf, auf dieser Folie zu sehen, Klassische Situation, vielleicht kennen einige das, äh, wenn, wenn ihr schon mal auf solche Situationen getroffen seid. Äh, mobile Küchen bauen die Zelte auf, haben große Töpfe, große Brenner, äh, müssen machen Unmengen an Essen. In dem Fall hier, was ich hier aufzeige, waren es 500 bis 1000 Essen pro Tag. Und dann muss danach das Geschirr abgewaschen werden. Das Geschirr ist äh, ähm, im, im, im, ja, im Sinne unseres Tuns natürlich ähm, im nachhaltigen Sinne, wiederverwertbar und es waren es sind äh, Teller hier aus Kunststoff. Wir hatten am ersten Tag äh, Besuch vom Hygieneinspektor und er hatte gesagt, dass die ähm, die Art abzuwaschen nicht geht. Dort sind äh, also üblicherweise drei große Becken hintereinander und in diesem Becken wird dann eben vorgespült, Hauptgespült und danach gespült und dann sollte es getan sein, äh, trotz großer Anstrengung ist es eigentlich bei allen, die, die, die ähm, das so machen, allen Küchen, die ich so kenne, kostet es große Anstrengung, das äh, hygienekonform zu machen, weil man muss immer ständig Wasser wechseln. und ja, Ich habe dann ähm, das erste Mal so, so einen ähm, so ein, so ein Aha-Effekt gehabt, wenn, wie wäre es denn, wenn man mit einem Geschirrspüler vor Ort mit einem mobilen Geschirrspieler vor Ort das Problem lösen könnte. Ähm, damit trug ich mich ein bisschen rum, habe mit anderen Leuten, die äh, anderen Küchenleuten gesprochen und ähm, letztendlich äh, ähm, bin ich mal zum Wissenschaftsladen in Potsdam und habe dort Hilfe bekommen von ein paar Leuten. Und wir haben uns dann ähm, mit dem damit beschäftigten Prototyp zu entwickeln, der ähm, die erste Idee war, ähm, uns an einem Gastro-Geschirrspüler zu orientieren. Ähm, also Industriegeschirrspüler funktionieren so, dass sie mit Hilfe von hohen Temperaturen und Druck ähm, Wasser in einem, in einem äh, Spür äh, bewegen und, und durch die hohen Temperaturen und den Zusatz von Reinigungsmitteln das, äh, das Geschirr äh, sauber bekommen. Zu Hause ist es anders, da funktioniert es über die Zeit. Da wird also mit niedrigen Temperaturen, aber eine längere Zeit, das Geschirr gewaschen. So, und dieser, dieser äh, Industriegeschirrspüler, den wir uns als erstes vorgenommen haben, ist ein, denn doch ein relativ komplexes Gerät. Das ist, wir haben es auseinandergenommen, wir haben geguckt, was für äh, Teile könnten wir so ersetzen, dass das äh, nicht mehr zwingend an Wasseranschlüsse und an, an, an Stromnetz angeschlossen werden kann und damit mobil ist. Es sind da äh, Druckpumpen drin, äh, Schläuche, Arme, die Wasser versprühen und ähm, haben dann nach, äh, ja, nach, nach einem Prozess aber gedacht, das ist noch zu kompliziert. Wir, wir, hatten, wir sind darauf gekommen, dass es eigentlich dass viel besser ist, äh, die die Komplexität daraus zu nehmen, die Komplexität zu reduzieren und viel einfacher zu denken. Das war ein bisschen einem, vielleicht wie eine Blockade, weil man orientiert sich an dem, was jetzt da ist. So Am Ende ähm, ist jetzt ein Prototyp zu sehen, ähm, der wirklich sehr, sehr einfach ist und der sich an den Bedürfnissen dieser Küchen orientiert. Diese Küchen ähm, sind... Äh, ja, wie schon gesagt, modular und mobil. Ähm, es, es geht darum, äh, äh, die Sachen transportabel zu machen, stapelbar zu machen, äh, auf geringen Raum äh, äh, Sachen zu, zu lagern. Und ähm, genau, und so haben wir ähm, letztendlich einen, äh, ja, einen einfachen Kessel gefunden, der wird äh, mit, äh, mit Gas. Betrieb mit Propangas. Ähm, es ist theoretisch auch möglich, den mit, mit Feuer zu betreiben, wenn man die Quelle unten drunter hat. Ähm, es gäbe da so Prinzipien Pyrolyseöfen, die die da funktionieren könnten. Ähm, genau. Und dieser in, in, diesem, in diesem Behälter, in diesem Kessel wird, gibt es einen Korb, in den kommt das Geschirr. Es gibt äh, eine Zuleitung, Ableitung und so, die, die die eigentliche das eigentliche Grundprinzip ist wir arbeiten eben mit äh, oder wollen arbeiten mit Heißdampf Heißdampf ist äh, so die ähm, letztendlich die die gasförmige äh, das gasförmige Resultat was aus dem Wasserdampf entsteht Wasserdampf äh, haben wir recht schnell das beginnt also bei 80 Grad dass das äh, aus Wasser Wasserdampf wird und äh, in, in so einer man spricht auch vom Nassdampf und in einer Mischphase von, von Nassdampf und, ähm, und Heißdampf wäre also der optimale Effekt da, dass das Geschirr durch die, ähm, durch die Einwirkung von den Wasserstoff, äh, Wasserdampfmolekülen sauber wird. Und ähm, wie kommen dann auch sogar ohne irgendwelche Spürmittel aus, die äh, ähm, dadurch, dass die, dass dieser, ähm, dass die Moleküle auch in kleinste ähm, äh, äh, Lücken auf der Oberfläche eindringen und da Fette und, ähm, und äh, Wachse und was auch immer lösen und ähm, ja und plötzlich wird alles ganz einfach äh, in <lacht> unserer Vorstellung zumindest und äh, genau. So. Herzlichen Dank. Ich, ich, ich danke auch, Ihnen Ausreichen. Applaus für den... Für den potablen Heißdampfgeschirrspüler, genau, kannst du wieder hinlegen. Wir machen einfach weiter mit dem Laser for DIY und ähm, sind auf den nächsten Impuls gespannt. Und nach dem dritten finden wir uns noch mal zusammen. Bitte. An Andreas. Ja, hallo zusammen, mein Name ist äh, Andreas Kahler, ich bin vom Vorstand beim FabLab München und ich stelle euch heute das Projekt Laser4DiY vor, richtig ausgesprochen übrigens, sehr gut. <lacht> ähm, um was geht's? Ähm, wir wollen, oder wir haben ein Gerät entwickelt, mit dem man äh, Elektronikpartien herstellen kann, zumindest prototypisch. Das macht man typischerweise mit einem ADS-Verfahren oder mit Isolationsfräsen. Beide Verfahren haben Nachteile. Bei einem typischen ADS-Verfahren, also diese Chemikalien, die verwendet werden, ist eigentlich nichts, was man in einem Umfeld wie in unserem, also das heißt in einem Makerspace, in einem Fab Lab verwenden will. Die Resultate sind dann irgendwie so eine Kupferlösung, die dann irgendwie auch umweltgiftig ist und schlecht zu entsorgen, will man auch nicht haben. Ähm, der Ansatz von so einem Lasergerät ist, dass man mit Hilfe eines Lasers die Kupferschicht von so einer Elektronikplatine direkt abträgt. Ähm, also so eine Platine sieht man hier so auf der rechten Seite, das ist halt eben äh, Kupfer und diese Bahnen hier, da wurde das Kupfer entfernt und ähm, da entstehen dann leitfähige bahnen die dann eben die grundlage dienen für elektronische schaltung wie in jedem elektrogerät neuem handy tausendfach vorkommen das gerät sieht so aus wie links wir haben es auch hinten stehen könnt ihr euch nachher gerne nochmal genauer angucken was dieser Verhau, sage ich jetzt mal, den ihr das seht, das ist der, die eigentliche Laserquelle, die wir im normalen Betrieb mit einem Schutzblech abgedeckt. Aber praktisch, um das zu erklären, wie das funktioniert, ist das hier offen und hinten in unserem Gerät auch. Um zu erklären, warum wir das eigentlich gemacht haben, mal kurz, wo, wo wir herkommen, wer wir sind. Also wir sind der ja, Fablet München EV, wir sind ein eingetragener Verein, wir sind gemeinnützig. Und wie der Name schon sagt, wir betreiben in München ein FabLab, also eben eine, eine offene Werkstatt. Wir sind fast 400 Leute, die in diesem Verein organisiert sind. Und wir bündeln im Prinzip unser Geld, unser Wissen, unsere Zeit, um eben gemeinsam eine, eine Werkstatt zu haben, in der wir arbeiten können. Das Besondere an dem FabLab ist, es ist ein Fokus auf digitalen Produktionsmethoden. Das heißt, wir machen nicht nur Handwerkszeug, sondern wir haben eben 3D-Drucker, wir haben Laser wir haben CNC-Fräsen, wir machen Elektronik und noch vieles mehr. Und ähm, die Idee von einem FabLab ist eben, diese modernen Produktionsmethoden in die Hand von jedermann zu geben. Jeder soll die Chance haben, diese, diese Produktionsmethoden ähm, für sich zu nutzen, für eigene Projekte ähm, und ähm, das ist aber nur ein Teil, also man kann zu uns kommen und diese Geräte nutzen, aber da ist, steckt natürlich noch mehr dahinter, ein großer Teil davon ist Bildung, wir müssen die Leute, wir müssen ihnen zeigen, wie diese Geräte funktionieren, wie man sie anwendet, welche Software dafür braucht ähm, und so weiter. Wir machen auch relativ viel in Kinder- und Jugendarbeit, äh, geht es eigentlich um dieselben Themen, ähm, wir machen auch viel mit diesen Geräten, die ich da jetzt aufgezählt habe, auch mit, mit Kindern und Jugendlichen. Aber es geht halt irgendwie auch größer gedacht insgesamt um um Mint bildung ähm, Was wir jetzt darüber hinaus machen, ist äh, wir machen Forschungsprojekte und speziell beschäftigen uns wir mit der Entwicklung von von Open Hardware Produktionsmaschinen sowie unser laser Laserfeld DIY Gerät und ähm, ein Open Hardware ist ein wichtiges Thema für für uns als FabLab. Ähm, Peter hat freundlicherweise das RapRap-Projekt vorher schon so schön eingeführt, da kann ich mich jetzt gleich dran anhängen. Ähm, denn ähm, das RapRap, -Rap, also im Prinzip 3D-Druck, ist ein tolles Beispiel dafür, wie, wie das ein FabLab überhaupt erst ermöglicht. Ähm, wenn man mal so 15 Jahre zurückdenkt und sich da einen 3D-Drucker kaufen wollte, haben man festgestellt, so ein Ding kostet mindestens 25.000 Euro. Ähm, und das ist natürlich jetzt nichts, was man sich als Privatmensch kauft und selbst als Fab Lab, zumindest irgendwie so eins wie wir so als Community Event sage ich mal ähm, wo jetzt irgendwie keine große Firma oder Organisation dahinter steht also auch kein kleines Budget hat ähm, ist das was was man sich halt nicht unbedingt leisten kann ähm, das heißt damals 3D Druck war eine Sache für Universitäten für, für größere Firmen ähm, aber nicht für den nicht für jedermann das rapid projekt das hat das aber grundlegend geändert, ja. also das ist ein Projekt, das an der Universität gestartet, da haben sich aber schnell eine Community drum entwickelt und ähm, das hat dazu geführt, dass das Gerät auch schnell sehr viel besser wurde, sehr schnell ähm, an die Industriemaschinen herankam und aber auch die ganze Sache deutlich günstiger gemacht hat. Und äh, wenn man sich heutzutage anschaut, so ein 3D-Drucker kostet 250 Euro, also das ist ein Hundertstel von dem Preis von damals. Und das hat natürlich sehr viele Sachen erst möglich gemacht. Ja. Und für uns als FabLab ist halt dann auch noch wichtig, wir wollen mit der Technik experimentieren. Wir wollen wissen, wie es funktioniert, wir wollen es modifizieren können. Und das funktioniert eigentlich halt nur, wenn ich, wenn ich, wenn ich da Pläne zu habe, also wenn ich eine offene Dokumentation habe. Und auch eine ganz wichtige Sache, ich, ich will selber reparieren können. Auch wieder eine typische sache von, von open hardware das gerät an sich ist modular aufgebaut ich gehe jetzt hier nicht so in die technischen details wer sich dafür interessiert kann gerne nachher noch bei uns am stand vorbeischauen aber das sind mehrere module die auch unabhängig voneinander dokumentiert und verwendbar sind links oben ist die eigentliche laserquelle die könnte man zum beispiel auch in der bildung im universitären umfeld verwenden Rechts oben ist ein XY-Tisch, also eine Mechanikkomponente, die in allen möglichen Maschinen Einsatz finden könnte. Darüber hinaus haben wir noch ähm, Elektronik entwickelt. Ähm, ähm, links unten ist ein sogenannter Tech-Controller. Das ist im Prinzip eine genaue äh, Temperaturstabilisierung, die wir brauchen, um unsere Laserquelle genau auf der richtigen Temperatur zu haben. Dann ein Diodentreiber, ist ein, ein spezialisiertes Netzteil. Und auch ganz wichtig, wir haben ein, ein Sicherheitsgehäuse, also es ist ein Gehäuse, das uns erlaubt, das ganze Gerät dann eben auch sicher in unserem Umfeld, also in einem FabLab zu betreiben. Und ähm, genau, diese ganzen Komponenten sind eben Open Hardware und ähm, können auch unabhängig voneinander eingesetzt werden. Ähm, genau, durch die freundliche Unterstützung vom Prototype Fund Hardware konnten wir jetzt unsere Dokumentation auf ein Level bringen, dass das dann tatsächlich auch nachgebaut werden kann. Und wir haben jetzt die, die Beta-Testphase gestartet, wir haben jetzt zwei Gruppen, zwei Makerspaces, die anhand dieser erstellten Dokumentation dieses Gerät nachbauen. Sie sind noch nicht ganz fertig, aber wir kriegen halt jetzt irgendwie auch Feedback, dass unsere Dokumentation passt, werden die dann hoffentlich auch noch weiter verbessern. Aber wenn wir damit fertig sind, haben wir sozusagen den ersten großen Meilenstein geschafft und das Open-Hardware-Projekt hat sich erfolgreich repliziert. Wer sich noch dafür interessiert, wie gesagt, mein Kollege und ich stehen hinten noch am, am Stand. Äh, freue mich auf äh, nette Gespräche und danke für eure Aufmerksamkeit. Danke dir. Herzlichen Dank. Und unser letzter Input für diese erste Runde ist das Open Micro Lab. Und ähm, ich freue mich, dass Felix uns das vorstellen wird. Wir sind gespannt auf deinen Impuls. Ja, ich bin Felix und das hier ist. Hallo, ich bin Felix. Genau, wir sind also so ein Team. Irgendwie haben das ja zusammen so in einer Gruppe von sieben Leuten gemacht. Und genau, ich fange mal an jetzt. Genau, also worum geht es bei uns? Wir haben ein mobiles Pilzlabor für den Einsatz im ländlichen und schwer zugänglichen Gebieten gebaut. Beziehungsweise wollen es noch bauen, ist noch nicht ganz fertig, aber es sieht schon ganz gut aus. Genau, nächste Folge. Warum Pilze? Äh, Pilze ist gerade ein Top-Thema. Also ihr habt sicherlich bestimmt kennt auch jemanden, der gerade ein Pilzprojekt hat oder was davon erzählt hat. Ähm, sie sind halt. Äh, wir besinnen uns jetzt immer mehr, also auch in der Nachhalt also im Zuge der Nachhaltigkeitsdiskussion, äh, auf die Möglichkeiten, die Pilze uns bieten. War lange Zeit sehr vernachlässigt. Sie ähm, sind äh, überall und ganz wichtig. Äh, im Kreislauf. Sie zersetzen alles irgendwie und stellen dann die Grundlage für neues Leben bereit. Genau. Und auch jetzt ist schon äh, finden Sie Anwendungen in ganz vielen Bereichen. Wir haben hier zum Beispiel äh, in der Medizin, da möchte ich das Beispiel von Penicillin nennen, worauf ich auch später noch mehr eingehen werde, ähm, also Antibiotika. Und das war auch eines der Gründe, warum wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, weil einer, ein Kollege, der auch mit im Team ist, der leider heute nicht hier ist, weil er in Indien Feldforschung machen muss, der beschäftigt sich mit dem Thema äh, Antibiotikaresistenzen. Genau. Und ähm, das heißt, eine Herausforderung, vor der wir stehen, dann wieder demnächst ist, dass das äh, Penicillin oder die Antibiotika nicht mehr wirken werden. Und wir was Neues uns ausdenken müssen. Und äh, das war sein Punkt, da anzuknüpfen. Genau, des Weiteren gibt es natürlich viele medizinisch nutzbare Pilze, ähm, die vor allen Dingen in Asien schon eine große Bedeutung haben, aber auch jetzt hier bei uns zunehmend. Genau. Die Nahrungsmittelproduktion ist klar. Also wir haben alle schon mal Pilze gegessen. Das ist übrigens für mich äh, so ein... Anknüpfungspunkt gewesen. Ich mache so ein alternatives Landwirtschaftsprojekt und habe gleichzeitig so eine kleine Firma für Baumpflege, wo wir permanent sozusagen Holz als Abfall haben. Das wird dann bei vielen Betrieben so meist kostenpflichtig entsorgt und nass verheizt in großen Kraftwerken, was halt auch so mega ineffizient ist. Dabei kann man eigentlich diesen Rohstoff eins zu eins umsetzen in Nahrung und hat danach noch die besten Dünger, äh, Kompost. Werkstoff haben wir bestimmt auch schon alle gehört. Also ähm, zunehmend wird mit Mycel mit als Werkstoff. Mycel ist der eigentliche Pilz. Ähm, was wir als Pilz kennen, ist oft der Fruchtkörper. Also das Mycel, dieses Netzwerk von weißen Fäden, was sich zusammen verdichtet ähm, und äh, Material bildet mit verschiedenen Eigenschaften. Ähm, genau, und das wird, äh, damit wird experimentiert als Textil, als ähm, Bauwerkstoff oder auch als, ähm, wie war das mit diesen Platinen, ne? als für Mikrochips oder so, als, als Unterlage, was wir gerade gehört haben mit der Kupferplatte. Das nicht aus Kupfer, sondern aus ähm, Myzel. Genau. Und noch ein ganz wichtiges Thema, womit wir auch in unserem Projekt anknüpfen wollen, die Reinigung von Böden, chemischen Überkonzentrationen. Ähm, da ist das Stichwort Bioremediation, also ähm, Zersetzung von ja, chemischen Überkonzentrationen, ähm, toxischen Bodenverseuchungen. Genau. Genau. Was sind noch so Problemstellungen, die wir adressieren? Also wir haben uns natürlich als Gruppe auch beschäftigen und sich schon viele auch lange mit Pilzen und die Frage ist, wo geht das alles hin? Und wir haben ja schon auch stark durch Asien schon lange geprägt und jetzt bei uns auch immer zunehmend mehr vorhanden, so eine industrielle Pilzproduktion als Nahrungsmittel. Das heißt, es sind so Fabriken, da werden dann Einzelne Pilze in Monokulturen angebaut ähm, unter hohem Energieaufwand, äh, also in äh, hermetisch abgeriegelten Gebäuden mit ähm, ganz best bestimmten Wachstumsparametern, äh, einer bestimmten Temperatur, die gehalten werden muss. Und dann immer wieder unter hohem Einsatz von Chemikalien, weil das immer wieder sterilisiert werden muss, die ganzen Räume. Genau, das ist für uns problematisch, weil es halt auch wieder die gleichen ähm, Paradigmen wie die sonstigen Monokulturen in der Landwirtschaft ähm, reproduziert. Also ja, Monokulturen, ähm, diese ganze Diversität an Lebewesen wird gar nicht genutzt und es ist immer das Gleiche halt mit, ähm, genau, mit den Risiken, auch die damit verbunden sind und mit der Vernachlässigung und ähm, der anderen Strains oder... Pilzsorten. Genau. Und dann haben wir das eigentlich, wofür wo Pilze so stark sind, also als Teil von Kreisläufen, wird dadurch halt gar nicht äh, verwendet. Also sage ich mal, ähm, ein weiteres Beispiel aus Indien, äh, wo der Kollege Feldforschung macht, ist äh, die Produktion von Reis. Also der Reis wird angebaut, wird geerntet. Die Ehren sozusagen werden abgenommen und es bleibt äh, reisstroh übrig und das wird gängigerweise in Indien verbrannt dann einfach, um einfach nur um also nicht thermisch verwertet, sondern einfach angezündet, um das Feld wieder freizukriegen. Genau. Im Gespräch vorhin mit äh, jemandem ähm, kam auch raus, dass es bei uns früher auch so war. Also mit Kartoffeln. Die Reste von den Kartoffeln wurden einfach verbrannt und äh, wurden nicht weiter genutzt. Und wir möchten jetzt eigentlich gerne ähm, direkt da hingehen und diese ganzen Abfälle direkt vor Ort verwerten, also in kleinen Kreisläufen und möchten äh, mit unserem äh, Open Microlab quasi die Infrastruktur dafür bereitstellen. Genau. Zum einen, um lokalen Nahrungsmittel anzubauen, zum anderen, um ähm, die verschiedenen, also die hohe die verschiedenen Variationen von Pilzen einzusammeln und ähm, in einer Mykothek zusammenzuführen. Zwei Minuten noch, ja? Okay, danke. Das war sehr gut. Genau. Also hier nochmal der Ansatz, der dazu führt, ähm, das Open MicroLab bietet alle technischen Voraussetzungen für eine niedrigschwellige Low-Tech-Kultivierung. Wir haben hier also eine high tech zelle die den ganzen weiteren Ablauf äh, Low-Tech ermöglicht. Genau. Und haben auch damit äh, haben wir aber gleichzeitig auch die Möglichkeiten, Forschung zu machen, die wir dann wieder zentral zusammenführen können und ähm, für uns alle nutzbar machen können. Ja. Kurz noch zu der Infrastruktur des Containers. Also es ist im Wesentlichen ein Reihenraum, der durch eine Schleuse von der Außenwelt abgetrennt wird. Diese Trennung äh, zu der kontaminierten Luft, die ja äh, im Endeffekt immer um uns herum mit Pilzen, Sporen, Viren ähm, besetzt ist, ähm, wird erreicht durch die Filterung, durch einen hepa der an der Schleuse verbaut ist. Des Weiteren wird Container und Schleuse gereinigt durch UVC-Licht. Also es sind so Lampen, die man, wenn man nicht drin ist, natürlich nur anschalten kann und dann wird gereinigt. Außerdem ist es notwendig, mit Alkohol ab und zu die äh, Oberflächen zu reinigen. Genau. Es ist aber nicht nur ein Pilzlabor, sondern es kann auch weiterhin als anderes Labor benutzt werden, zum Beispiel medizinisches Labor. Und durch seine hohe Mobilität ist denkbar, es in Krisengebieten einzusetzen, wo, wie zum Beispiel jetzt mit dem Erdbeben in der Türkei, auf einmal die gesamte Infrastruktur ausfällt. Genau. Und aber ja gerade medizinische Infrastruktur dann, also ganz wichtig wird auf einmal, eine hohe Kapazität notwendig ist. Ja. Sowas gibt es zwar schon, also so mobile Labore, die sind aber sehr, sehr teuer und ähm, ja, es gibt nur vereinzelt sowas, also was hat denn die Bundeswehr oder so, oder das technische Hilfswerk, das kostet eine Million. Genau. Und ich denke, ähm, als sowas könnte das zum Beispiel auch genutzt werden. Genau, das ist unsere Vision, also ein zentrales Netzwerk aus Laboren. Ähm, benutzt für ähm, Nahrungsmittelproduktion vor Ort, ähm, Forschung, gemeinsame Forschung ähm, und den äh, Erstellen einer weltweiten Mykothek. Und die zur die, die Verfügungstellung dieser Mykothek auch. Ich wollte auch noch was zu Open Source sagen, aber ich glaube, da ist jetzt äh, die Zeit nicht so. Ach so, wer sind wir? Community-Projekt aus dem Biopunk-Netzwerk. Genau, das ist so ein Relativ ähm, schnell wachsendes und äh, vitales Netzwerk aus ähm, Leuten, die sich für biochemische äh, Prozesse begeistern. Genau. Und wir als äh, Schöner Land TV, das ist dieses äh, regenerative Landwirtschaftsprojekt, wir haben sozusagen, wir tragen jetzt dieses Projekt des Containerbaus. Okay. Vielen ja. Dank. Ihr könnt direkt oben bleiben. Setz dich einfach mit Hin Genau, kommt, kommt kurz mit mir hierher und Andreas und Andrea kommt auch noch kurz mit auf die Bühne. Und ähm, ans Publikum, wenn wir können, vielleicht kannst du mir diesen Klicker noch kurz geben, dann zeige ich euch noch oder gehe ich einfach noch mal kurz zu dem QR-Code. Jetzt schauen wir mal, ob er da kommt. Genau. Und aber ein paar Fragen sind auch schon eingegangen. Äh, also was ihr uns mitgegeben oder gezeigt habt, ist so ein Stück weit Infrastruktur für Infrastruktur zu bauen. Also ein Stück weit diese auf der einen Seite Selbstermächtigung, aber ihr, Felix, habt ja jetzt aufgehört mit diesem, was wäre, wenn wir diese Maschinen auch zusammenschließen oder eben dort eine größere Struktur ähm, daraus entsteht. Und ähm, sag ich mal, Einzelne Fragen, die hier über das Tweetback eingegangen sind, äh, gehen eigentlich auch der Idee nach, warum ähm, gibt es, sage ich mal, in bestimmten Nischen Open äh, Source Hardware, aber in anderen Mainstream Nischen sozusagen viel weniger. Es war ähm, äh, nach deinem Input sozusagen das, äh, die Frage nach äh, Spülmaschine und Waschmaschine. Ähm, es gibt ja auch Waschmaschinenprojekte in dem Bereich. Aber gibt es da für euch ähm, konkrete Ideen, wie ihr skaliert, wie ihr sozusagen, natürlich muss es erstmal ne, durchgebaut äh, werden, habt ihr ja auch alle schon irgendwie gezeigt, aber ähm, was sind sozusagen für euch die nächsten Möglichkeiten, in diese Vernetzung zu denken? Und auch in diese, was du ja sehr gut gesagt hast, in diese äh, Cross-Fertilization, also die Möglichkeit, Synergien eigentlich zwischen diesen Projekten zu schaffen und zu sagen, wir können für die Platine irgendwie einen Untergrund herstellen, da gibt es eine Möglichkeit, nochmal ähm, über den Tellerrand zu schauen. Naja, also die Waschmaschine hätte ich auch gerne. Wir haben auch das Problem halt, also ist echt wäre gut. ist natürlich jetzt, da ich ja von unserem Projekt das gesehen habe, es ist halt, sowas dann mal nachzubauen eben, ist halt trotzdem ein hoher Materialaufwand und ein hoher, also man muss sich ja reinfuchsen irgendwie, also ist natürlich, bleibt immer ein Projekt, deshalb wäre es eigentlich schön, das auch als Bausatz einfach nur übernehmen zu können, wie ne? man sich selber nochmal das alles wieder erarbeiten muss. So. Das ist ja dann, wenn man das einfach nur braucht und jetzt nicht als Hobby quasi machen will, ist natürlich eine Dokumentation schön, aber dann wäre es halt auch schön, Bausätze zu haben eigentlich um genau damit, damit man halt schnell zum Ziel kommt, irgendwie uns nutzen zu können macht ihr sowas dann oder? Ähm, also ich, ich ich würde da noch mal zurück auf das gehen, was ich so am, am zu, ziemlich zum Ende gesagt habe. letztendlich war das auch ein Lernprozess bei uns, dass wir ähm, gemerkt haben, dass das wichtige ist eine Methode aufzuzeigen, wie man es macht und dass die, ähm, die, die Werkzeuge, die Werkstoffe, die, die, ähm, die Dinge, die dafür gebraucht werden, dass die leicht zugänglich sind und ähm, dass also das es vor allen Dingen darum geht, dass, die, dass das ähm, sehr leicht zu verständlich ist, sehr leicht verständlich ist, sehr leicht äh, nachzubauen ist leicht zu reparieren ist. Alles muss sofort ersichtlich sein. Das ist ein bisschen so ein Mantra geworden für uns, dass wir also die Komplexität da rausnehmen und ähm, dass es eigentlich keine Bausätze in dem Sinne braucht, weil viele Sachen gibt. es. Also es reicht eigentlich eine Liste und, ein, und eine Bezugsquelle bei vielen Sachen und die müssen dann auf eine bestimmte Art zusammengesetzt werden. Das ist so eins der Hauptziele, was sich herausgestellt hat bei uns. Also hier sind einige Fragen mit dabei, die äh, ne, lasert das schon, wäscht das äh, schon ähm, oder dampft das schon? Ähm, beziehungsweise was wollt ihr konkret für äh, Dinge in eurem Container anbauen oder ne, in, in, in dem Labor? Und ich nehme da einfach äh, mit, also was ist ähm, notwendig, damit es wirklich funktioniert? Und auf der anderen Seite einen Zugang bietet für Menschen, die sich bisher damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Auch für euch als Rahmenbedingungen. Also was wäre jetzt wichtig neben so einem, ne, jetzt gibt es äh, einen Prototype Fund, aber damit es wirklich funktioniert, also damit wirklich da äh, eine Verlässlichkeit rein, was braucht es für Rahmenbedingungen, was ist. Notwendig als nächster äh, Schritt und wie kann man Leute, für die das echt, sag ich mal, äh, Neuland bis hin zu eine ähm, eigene Sprache eigentlich bedeutet, die ihr sprecht, ne? wie kann man die auf diesem Weg dieser ähm, Einbettung mitnehmen? Ideen? Also. Ähm bei unserem Projekt äh, kann man eigentlich schön sehen, dass es äh, Gemeinschaften schon gibt, die einfach äh, fasziniert sind zu speziellen Themen. Hier Thema Pilze, Thema Pilzlabor, äh, die piopunks gruppe aus der ich jetzt auch stamme. Also äh, gibt es ganz viele äh, Leute, die Lust haben. Äh, und genauso glaube ich, dass äh, im, im, im Kontext vom äh, FabLab, so dass äh, ich glaube, wenn Menschen zusammenkommen, die Lust haben. Äh, was zu machen, dann kann das entstehen. Und das ist äh, äh, wunderschön, äh, dass da so, ein, so eine Bewegung und so eine Dynamik äh, dahinter ist. Also ich nehme mit eine Motivation auf der einen Seite, aber dann diese krasse Übersetzungsleistung und irgendwie dieses, wie, wie, wie komme ich eigentlich dahin, dass wir nicht nur bauen, sondern dass es wirklich, ich sage jetzt mal, auch marktfähig irgendwie wird und auf der anderen Seite Menschen erreicht, die eben vielleicht gar nicht mehr Teil dieses Bauprozess oder Konzeptionsprozess sind, sondern die interessiert sind daran, dass es funktioniert und irgendwie ihnen ähm, ein Problem löst. Also es wäre halt ähm, definitiv wünschenswert, wenn dieser ganze Open-Hardware-Gedanke halt dann auch sich weiter mit der Wirtschaft verknüpft. Ja, dass ich sage, ähm, ich finde jetzt dieses oder jenes Projekt super, aber ich habe jetzt nicht die Zeit oder ich will mir das jetzt irgendwie nicht selber zusammenbauen. Ich hätte auch gerne die Möglichkeit, dass ich mir das einfach kaufe. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass es da eine offene Dokumentation gibt, dass ich das vielleicht mal selber reparieren kann oder um auch nur irgendwie, sagen wir mal, den Gedanken irgendwie zu fördern. Also ich, ich, ich selber würde es sehr wünschenswert finden, wenn es irgendwie viele von diesen Open-Hardware-Projekten, von diesen Open-Source-Hardware-Projekten auch einfach kommerziell ähm, geben würde, dass ich sage, ja, ich würde mir schon irgendwie ein paar Sachen auch selber bauen, aber es muss sich ja nicht vielleicht für alles machen. Und auch für, ist ja auch nicht unbedingt für jedermann. Also nicht jeder äh, will sich die Sachen selber zusammenbauen, ähm, aber die sollten halt dann trotzdem irgendwie die, die großen Vorteile von dem System ähm, haben. Vielleicht ähm, als Checkout für euch. Ähm, was würdet ihr machen, wenn das, was ihr gerade baut, auf dem Markt wäre, funktionieren würde, ihr müsstet euch nicht mehr drum kümmern, das Ding läuft. Was wäre das nächste Projekt? Was wäre die nächste Stufe? Na, weiterbauen. Ich fangen wir mit dir an, genau. Also, weiterbauen, das nächste Ding sozusagen. Ne? Also, äh, bei uns quasi, wir würden wahrscheinlich einen, so einen großen Autoklav bauen, irgendwas, sowas, womit man viel Substrat äh, sterilisieren kann. Ich denke, die anderen hätten bestimmt auch andere Sachen, diese bauen, also einfach Sachen bauen, die das Leben leichter, besser machen. Und ich denke, um, damit sowas funktioniert, was die Frage jetzt war, abseits von so einem Förderstrukturen, ist es, glaube ich, ein genereller Paradigmenwechsel, wie wir leben und wie wir verwerten. Ich meine, das ist alles immer diese kapitalistische Verwertungslogik. Und jetzt der Versuch auch dieser Open-Source-Bewegung Open sich sozusagen äh, damit reinzumischen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, weil da geht es doch immer nur darum zu verkaufen und äh, skalieren und Geld rausschlagen. Und äh, mein Vorschlag wäre, also ich, so wie ich das verstehe, ist eigentlich die Open-Source-Bewegung Open gleich benachbart mit dem Grundeinkommen. Also, dass wir alle äh, unseren Wohlstand einfach teilen und auch äh, das, was das Leben bereichert, teilen. Und dadurch eigentlich äh, dann so einen Vorteil haben. Und äh, ist natürlich sehr schwer zu machen, jetzt äh, wo unser ganzes System so durchdrungen ist von Geld und äh, akkumulieren. Aber das wäre mein Vorschlag irgendwie. Um Groß Großes nächstes Projekt. Ja, naja, wir sehen, aber wir das erleben wahrscheinlich nicht. Ne? Kann man nur gemeinsam schaffen. Ja. Was ist mit dir, André? Heißdampf ist schon etabliert, wir nutzen es irgendwie alle. für ja, das Nächste? Ich habe das Gefühl, da ist noch viel rauszuholen. Als Nächstes ähm, müsste man es dann vielleicht ein bisschen skalieren, weil es gibt ja auch, ähm, man könnte es größer bauen und was auch immer. Nein, ich, ich ähm, kann es noch nicht sagen. Ich lasse alles auf mich zukommen, ähm, Werden immer neue Projekte passieren. Und du? Also für mich stellt sich die Frage nicht, weil ich habe mit dem nächsten Projekt schon angefangen. <lacht> ähm, wir sind im Team, wir entwickeln einen Metall-3D-Drucker, Open Hardware natürlich. Ähm, aber falls hier jemand noch äh, Anregungen sucht, ich werde zum Beispiel total klasse mal einen Open Source Hardware Waschmaschine oder Wäschetrockner zu haben. Ähm, die ich hier dann zu Hause dann auch stehen habe und auch mal selber reparieren kann. Ähm, das finde ich super. Danke. Und was mit dir? Also äh, wir haben ja über die verschiedenen Anwendungsbereiche für Pilze gesprochen. Und äh, was mich persönlich am meisten begeistert, ist eben der Umwelteinfluss. Also wie er vorhin meinte, äh, Micromediation und äh, eben da Pilze als Teil von unserer Erde und von unserem Boden einfach zu akzeptieren und wieder zu kultivieren weil sie einfach wichtige Bestandteile sind und da eben die Infrastruktur, die wir gemeinsam entwickelt haben, weltweit zu nutzen, um eben das anzugehen und unsere Böden wieder fruchtbar zu machen für tolles Essen und für eine schöne Welt. Wunderbar. Neue mensch natur beziehungen ähm, Vielen Dank an euch alle. Drei tolle Projekte. Schaut sie euch nochmal an. Wir machen jetzt eine Pause. 17.20 Uhr geht es weiter mit einem Fokus auf Open Hardware, Ressourcen erzeugen, wiederverwerten und sparen. Wir setzen sozusagen da an. Stärkt euch kurz. 17.20 Uhr treffen wir uns wieder hier mit den nächsten drei Projekten. Bis dahin, gute Pause.